Willkommen zum Video, es geht um die Funktion Summe und einmal darum, dass ich es manuell eingeben kann und natürlich auch die Autosummenfunktion nutzen kann. Ich fange mal an. Das Ganze findet, ja sagen wir mal, eine Aufzeichnung in HD, kann man also die Qualität hochstellen. Mit Teil 1, ich zeige die manuelle Eingabe der Summenfunktion. ich einfach mal ein, ist gleich Summe und linke Maustaste drücken gedrückt halten, ziehe das nach unten, Klammer zu, Enter. Kann ich aber natürlich auch manuell eingeben, wenn ich jetzt beim Markieren daneben liege, markiere ich nochmal hinterher, das ist dem Programm egal und ich kann direkt Enter drücken, habe ich eine Funktion, macht automatisch die Klammer zu. Kann aber hier auch, wenn mir das angeboten wird, das nehmen und linke Maustaste drücken, gedrückt halten und runterziehen. Enter. Hab natürlich auch die Möglichkeit, diese Autosummenfunktion zu nehmen und den Vorschlag quasi zu ignorieren und dann das Ganze zu markieren. Ist gleich Summe, Klammer auf. Und jetzt wird es interessant. Ich klicke, drücke STRG, halte die STRG gedrückt und klicke die anderen Zellen auch an. So habe ich nicht zusammenhängende Bereiche manuell auch markiert und eingegeben. Ja, im nächsten Teil des Videos zeige ich jetzt mehr zur Autosumme selbst. Es geht auch relativ rasch, also kein sehr langes Video. Wenn ich hier klicke, kann ich oben die Auswahl nehmen und die Summenfunktion, wenn sie da drin ist, linke Maustaste drücken, gedrückt halten, ziehen, Enter. Ich kann direkt die Schaltfläche nehmen, die links von dem Dropdown-Feld ist und wieder entern. Ich kann aber natürlich auch die Vorschläge nehmen, wenn ich klicke, STRG drücke und gedrückt halte und klicke dann auf das Summensymbol, dann rechnet er das auch direkt. Allerdings, Achtung, er rechnet mir jetzt auch die Zelle B17 mit. Und das gleiche auch bei D17. Wenn ich das gar nicht will, nutzt mir der Vorschlag vom Programm eben nichts. Also wieder Autosummen-Symbol, linke Maustaste drücken, gedrückt halten, ziehen, Enter. Also eigentlich immer die gleiche Bewegung. Ja, hier auch Autosummen-Symbol, erste Zelle anklicken, dann erst STRG drücken und gedrückt halten, nächste Zelle anklicken, nächste und nochmal. Und dann Enter. Und dann habe ich meinen Gesamtbetrag auch ermittelt. Ja, also das ist ein bisschen abhängig davon, wie man es machen will. Ich denke, es geht ein wenig schneller mit der Autosummenfunktion. Ja, das ist es eigentlich schon. Ich wünsche ganz viel Spaß damit. Euer Eddie.